Herzlich Willkommen in der Teilbibliothek 4 der Universität Bamberg. Da wir nicht wie sonst Führungen durch die Bibliothek anbieten können, möchten wir sie nun virtuell auf einen kleinen Rundgang mitnehmen. Aufgrund der aktuellen Situation gilt es, eine Maske zu tragen, sich an das Abstandsgebot zu halten und zu Beginn seine Hände zu desinfizieren. Mit hinein dürfen keine Taschen und kein Essen, dafür gibt es die Schließfächer hier auf der rechten Seite. Getränke dürfen in wiederverschließbaren Gefäßen mit hineingenommen werden. Hier bei uns finden Sie die Medien zu den philologischen Fächern, genauer gesagt zur allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft, Anglistik und Amerikanistik, Germanistik, zur klassischen Philologie, Orientalistik, Romanistik und Slavistik. Neben unserer gibt es noch fünf weitere Teilbibliotheken der Uni. Alle gemeinsam, zusammen mit der Staatsbibliothek Bamberg, bilden einen Ausleihverbund. Das heißt, die Medien all dieser Bibliotheken können im Bamberger Katalog recherchiert und in einer der Bibliotheken bestellt werden. An einem solchen Selbstverbucher können sie dann ausgeliehen werden. Die Medien aus den anderen Teilbibliotheken liegen dafür in diesen blauen Selbstabholregalen für Sie bereit und sind unter den letzten sechs Ziffern Ihrer Bibliotheksnummer auf der Rückseite Ihres Studierendenausweises zu finden. Gleich daneben befinden sich die Semesterapparate für bestimmte Vorlesungen und im Anschluss daran die Lehrbuchsammlung mit mehreren Exemplaren wichtiger Lehrbücher. Neben der Kinder- und Jugendbuchsammlung hier auf der rechten Seite und den Zeitschriften gibt es hier im Erdgeschoss außerdem die Möglichkeit zu kopieren und zu scannen. Ein Scanner steht Ihnen dafür in diesem Glasraum bereit. Während in der Mitte des Raumes noch die Literatur zur Germanistik zu finden ist, befinden sich an der Glasfront Arbeitsplätze, von denen es zurzeit Corona-bedingt 80 über die TB4 verteilt gibt. An einigen Plätzen haben wir PC-Clients für Sie installiert. An diesen melden Sie sich mit Ihrer BA-Kennung an und können damit im Katalog, in Datenbanken und im Internet recherchieren oder Druckaufträge über CampusPrint auslösen. Natürlich steht es Ihnen auch frei, mit Ihren eigenen Geräten zu arbeiten. Dafür können Sie das freie WLAN nutzen, das Bayern WLAN oder Eduroam. Wir können in unserem Haus nicht alle Bücher aufstellen, die wir haben. Deswegen lagern wir auch einen großen Teil im Bücherlagern, sogenannten Magazinen. Um an diese Bücher zu gelangen, müssen Sie sie über den Katalog bestellen. Im Katalog sind auch fast eine Million elektronische Bücher zu finden, sowie, wie bereits gesagt, alle 1,6 Millionen Medien der Universitätsbibliothek und die Medien der Staatsbibliothek, des Metropolitankapitels und des Priesterseminars. Hier im nächsten Stock finden wir die Literatur zur Romanistik, die Anglistik und Amerikanistik und die Slavistik. Die Bücher sind systematisch nach Fächern und Themen aufgestellt. Dabei stehen Bücher mit verschiedenen Leihfristen gemischt nebeneinander. Ist die zweite Zahl auf dem Schild eine 1, ist das Buch vier Wochen ausleihbar. Gibt es einen roten Aufkleber und eine 5 als zweite Ziffer, so ist es nur eine Woche ausleihbar. Diese Kombination aus verschiedenen Zahlen und Ziffern auf dem Buchrücken nennt sich Signatur. Sie ist eine eindeutige Nummer, die wie eine Adresse den genauen Standort eines Buches anzeigt. Wie findet man nun also ein bestimmtes Buch? Dafür ist eine Recherche im Bamberger Katalog nötig, bei der man die Signatur des Buches auswendig macht. Ist das Buch in der TB4 zugänglich, so ist das mit Ausleihbar gekennzeichnet. Das bedeutet, dass man das Buch selbst aus dem Regal holen muss. Dabei beginnt man im jeweiligen Fachbereich. Die Regalbeschriftungen wie hier helfen dabei, indem sie die ersten Buchstaben der Signatur zeigen. Neben Büchern wie in diesem Stockwerk noch die Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft gibt es auch DVDs und Zeitungen. Lokalzeitungen wie den Fränkischen Tag und internationale wie die New York Times. Seit 2017 haben wir auch einen ausgebauten Anbau. Im zweiten Stock des Anbaus finden sich weitere Arbeitsplätze. Im ersten Stock befindet sich ein weiterer Genokopierraum und, und die Literatur der Orientalistik. Der Gruppenarbeitsraum hier geradeaus kann zurzeit wegen Corona leider nicht benutzt werden. Das Einzelkarrel daneben als Einzelarbeitsplatz jedoch schon. Dieser muss über den Katalog reserviert werden. Im Erdgeschoss des Anbaus steht die Literatur zur klassischen Philologie. Und im Kellergeschoss unser Freihandmagazin. Das ist ein Bücherlager, aus dem Sie selbst Bücher entnehmen können. Während in allen anderen Bereichen, die wir bis jetzt gesehen haben, die Bücher nach Fächern und Themenbereichen sortiert sind, also dem mittleren Teil der Signatur, sind die Bücher im Freihandmagazin nach dem letzten Teil der Signatur aufgestellt. Dass ein Buch hier unten steht, ist durch den Signaturanfang 40 FM ersichtlich. Nun zurück in der Eingangshalle hoffen wir, dass wir einen kleinen Einblick in die Teilbibliothek 4 gewähren konnten. Diese Einführung reicht aber noch lange nicht, um sich gut in der Bibliothek zurechtzufinden. Dafür haben wir verschiedene e-Tutorials vorbereitet, die zusammen mit anderem Infomaterial und Schulungen im VC und auf unserer Homepage zu finden sind. Natürlich stehen wir auch persönlich an der Theke immer für Fragen bereit und freuen uns schon, Sie bei uns begrüßen zu können.